Was geht, Leute? Mein Name ist jokai und herzlich willkommen zu einem kleinen News-Video. Denn, vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen, ein ganz bestimmtes Action-RPG wird nämlich remastered. Und zwar eins meiner absoluten Favorites of all time, Kingdoms of Amalur Reckoning. Das wird dann Re-Reckoning heißen. Das Remaster ist bestätigt vom offiziellen Twitter-Account von Kingdoms of Amalur. Ich bin mega hyped, wirklich. 2018 hat THQ Nordic ja schon die Rechte an Kingdoms of Amalur, also dem Originalen, erworben. Und da war es dann schon ersichtlich, Also ich habe dann schon vermutet und ist auch im Stream angesprochen, dass, dass es wahrscheinlich ein Remaster bekommen wird. Oder vielleicht eine Fortsetzung. Gut, jetzt ist es aber bestätigt, dass es ein Remaster ist. Für alle, die Kingdoms of Armor nur nicht kennen, es ist eines der geilsten... Untergegangenen Action-RPGs der letzten Konsolengeneration, sprich PS3, Xbox 360, wie zum Beispiel auch Dragon's Dogma, was auch so ein bisschen untergegangen ist. Aber es ist eine Perle und ich kann es definitiv empfehlen. Es wurde am 7. Februar 2012 released und die Story wurde unter anderem von Robert Anthony Salvatore, ja so hieß er, ähm, geschrieben. Da haben weitere große Namen mitgearbeitet, wie zum Beispiel der Spawn-Schöpfer Todd McFarlane und Ken Ralston, der Lead-Designer von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Also ein paar ziemlich große Namen, die da involviert waren und dementsprechend war da auch ziemlich viel Budget drin. Kingdoms of Amulo hat sich wirklich knackig gespielt. Es hatte es hat wirklich Spaß gemacht, alle Klassen zu leveln und auszuprobieren, weil sich jeder richtig geil gespielt hat und individuell ähm, das Kampfsystem war einfach richtig gut. Die Welt war sehr schön gestaltet. Es war jetzt nicht perfekt in allen Belangen. Die Quests konnten ein bisschen repetitiv werden, aber viele davon hatten einen sehr guten Storystrang. Also alles in allem war es ein ziemlich, ziemlich nicees Game und ich habe sehr, sehr gerne gespielt. Was ist damit passiert? Das Spiel hat sich leider nicht so sehr verkauft, wie EA es unter anderem gerne hätte und, äh, und die Entwickler, ähm, weil es halt neben den ganzen AAA-Titeln untergegangen ist, die halt im gleichen Zeitraum released wurden. So ein bisschen wie gesagt, auch wie bei Dragon's Dogma, nur dass sich das nicht ganz so scheiße verkauft hat. 36 Studios, das Entwicklerstudio hinter King Kingdoms of Amalur, wollte danach ein MMO machen, in dem gleichen Universum, Project Copernicus, was auch von den Bildern und Art. Ziemlich geil aus, Es gab, glaube ich, sogar erste Trailer. Das sah schon ziemlich cool aus. Leider wurde daraus nichts, denn 36 Studios ist, ist leider noch während der Entwicklung von Project Copernicus pleite gegangen. Und mit der IP wurde jahrelang einfach nichts gemacht. In dem Remaster werden beide DLCs inklusive enthalten sein. Das heißt, die Legende vom Toten Kell und die Szene von Naros. Es wird voraussichtlich erstmal nur ein Remaster sein. Nicht zum Beispiel wie bei dem Nier Remaster, wo noch. Einige Dinge geändert und hinzugefügt werden, sondern es soll nur eine aufpolierte Version des Gesamtpakets kommen. Wer weiß, vielleicht droppt der offizielle Twitter-Kanal ja mehr Infos und wir kriegen noch ein bisschen Bonus-Content mit dazu. Das wäre cool. Ich habe es auf der PS3 gespielt, ich habe es auf dem PC dann auch nochmal gespielt, in 60 FPS und ähm, in scharfer Optik. Hat mir beide Male sehr viel Spaß gemacht und ich kann es euch nur empfehlen, wenn das Remaster kommt, dass ihr es mal ausprobiert. Ich werde es mir auf jeden Fall auch mal angucken im Stream, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und vielleicht so den einen oder anderen dazu bewegen, es zu kaufen, weil es hat es hat's wirklich verdient. zwar. war... Es ist leider untergegangen, aber es ist ein sehr, sehr nice Spiel. Habt ihr es gespielt? Wenn ja, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn nein, gefällt euch zumindest der Trailer? Würdet ihr sagen, dass das Spiel euch interessiert? Ist das euer Genre? Schreibt es mir alles in die Kommentare. Und vergesst nicht, ich stream auch auf Twitch unter ein Yokai. Den Link dazu findet ihr auch, wie immer, in der Kommentarbox, bzw. Videobeschreibung. Schaut vorbei, sagt Hallo und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ich bin im Chuchu-Land. Spring auf den chu zug Samaria, Du ja alle deine Träume. War. <lacht> Au! Shamoria. Ich will rutschen. Ich will auf dieser Rutsche rutschen. Ja, ich bin ein Kind. Wow! Spielen, lass uns spielen. Wir werden niemals erwachsen. Guck mal, ich bin ein Cowboy. Wir sind Cowboys. Bitte. Cowboy und Gendarme! Wow. Wir werden niemals erwachsen. Guck mal, ich bin auf dieser Wippe. Diese Wippe geht in den Burgersteig rein. Ist okay. Oh, ist das nicht spaßig? Das macht zu spaß! Hihi, hihi.